Jungs, das Bound ist aufs ich das dann... Ach, noch auf dem Spot. Ah, nur einer hinterwischt. Uuuuh, oh, Guck ich schau, wirst du noch die Dorfnote oder was, Alter? Warte, ich warte jetzt noch ein bisschen. Warte. <lacht> warte. Jetzt hau. Das ist die Aperka 2.0. Do you see Hold on. There's no one, eh? How was? Sagt, wenn du wisst, wo einer ist. Norden im Ort. Bound ist nicht im Norden. Ja, aber kannst du kannst ja schauen mit dem Bound. Ich geh mal rein, Hände in die Hand Du kannst mit Vision schauen. Sorry. Weiß ich noch nicht. Da drüben, Norden, da ist sonst schafft die Map Falter getren will into Ich dachte, da das draußen so Kommen wir zu mir. Ja, einen oh, Aber an. <lacht> Vertical player, da. Er ist im Haus da neben mir. Er haut was. Ich bin Ja, aber neben mir habe ich natürlich... Ich <lacht> habe ja, mich Die schaut da hinten hinten, ja. sind die letzten zwei Sprühe, Jungs. <lacht> Kannst du einen Mate anzünden, wenn du noch gerade so müssen? Nicht. Ah, jetzt sind Maidan. Der zweite Mate ist zu dritt, ist da. Oh mein Gott, das war close. Ja, warte. Wow, sind komplett crazy, wa? Schaut wie an, ich schaue ihr man. Jungs, hilft's jetzt. Ich das es so Ich hab bei Waffenwechsel, die ist alles leer. Der ist ja oh, retzt worden, ja. Nee, zum Blauen zu sehen. Anschluss noch. Ah. Oh. Wie verworfen, wie gehen meine Falle? Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war Bait, Bait, Bait. Was ist denn da hinter dem Ding? Du bist schnell. Hit! Hit! Hit! Ich kann nur noch Anschuss. Nee, mir. Oder bist du es, Philipp? <lacht> oh mein Gott! Alter! Ey du, du... Kannst du nicht so schnell schießen? <lacht> ja. Hast <lacht> du das Kill? Oha! Oha! Oha! Alter! <lacht> ich hab schon sieben verschiedene Waffen gelootet. Schau, hab das nicht mehr... Ich hab das nicht mehr... Ich Alter! Ich weiß, da so zum Schluss war ein bisschen zu aggressiv, aber dass sie, sieht, dass sie mich so schnell schießen, schafft zweimal hintereinander, Alter! Bist du deppert? Die <lacht> Waffe ist so schnell gegangen, muss ich sagen. So. Alter! Wird, wird, wird, wird, wird, wird! Da liegt ein Ding, ja. ist Nein, oder. Now the Schau, ich Ich hab auch Team auf, auf drei, alle 3 mal killed. Ich vier anscheinend oder? Das hat keiner von uns eine Rache zusammengebracht, das ist nicht gar nein. New Crown okay. Penny Shot. Yay! Aber gut. Kleine Lohestandschiebe mit Wieder Vier Jonor. aber wir. Was hat denn Durchschnitt. Hit! Hit! Hit! Hit! Hit!